Maisfeld, Gitterstange, Wanderweg, Scheiße, ein Tor, ein Fußballplatz, und natürlich Jan und Maxi. So sieht es aus, wenn man normal schießt. Und so sieht es aus, wenn Maxi mit dem Ball schießt. Wir sehen Korn, könnt, könnt, könnt, könnt, könnt, wurde nicht beschädigt. Obwohl das auf dem Ball lag und ich geschossen habe. So sieht Obwohl es aus, wenn man normal schießt.